Hey Leute und willkommen zum Maslay. Warum mache ich das? Gaming. Wir spielen heute wieder Clash Royale. Ich öffne jetzt drei Millionen Truhen. Erstmal Silbertruhe. Gold. Ein Ritter. Vier Pfeile. Und noch eine Silbertruhe. 27 Gold. Zwei Barbaren. Drei Kanonen. Oho noch eine silbertruhe 32 gold zwei barbaren oho 3 bomber das gefällt mir die will ich nicht haben nur nicht praktisch tun 36 gold zwei juwelen vier barbaren und eine rakete oho die hatte ich noch gar nicht und noch eine etwas gold juhubomber ein musketier nun zur goldruhe Oh, fast 100 Gold, 6... Oh, oh. oh nee, Alter. Oh nee, das wollte ich echt nicht haben. Und noch mehr Kanonen, Alter. Ich habe 3000 Kanonen. Was ist los hier? Noch mehr Gold. Juwel. 6 Pfeile. drei Raketen. Ein paar Skelette. Oh, und eine epische Karte, Alter. Das so habe ich echt Glück, was epische Karten angeht und sammeln wir uns noch vier weitere truhen scheiße ich hätte mal schauen sollen ob ich was verbessern kann gegen ein level 6er ho. Oh. ich hab gerade einfach keinen guten counter okay. ich da kann ich oh nicht also schieben machen Wie, ich gucke noch ein paar Hits auf den Tower rauf Oder auch nicht, weil er weniger passiert Aber damit habe ich eigentlich gar kein Problem So, so, so, Warum sind denn jetzt alle gestorben? Scheiße! Nicht das gewisse, der ich noch nicht geworden Oh, oh, oh! Oh, oh, oh, oh! You little motherfucker! Oh, scheiße! Das habe ich jetzt richtig dumm gemacht. richtig dumm. Meine scheiß Flächenschaden, ich in mein Leben. Ja, komm mal her, Digga. Kein Problem, du kleiner Müllkörper. Und jetzt warte ich Damage. Oh, der hat mir den Ding Aber den Tower bekomme ich doch aber nicht Oh, oh, das wird knapp Jawohl Jawohl, gar nicht Alter Was ist die Command Tower? Nein! Hey. Fuck you! Alter, der wir finishen. Auch bei dir mal 2. Oh shit. Oh, das war schlecht passiert. Der finisht das. Ich hab so Alter. Oh mein Gott. Was ist das passiert das gerade echt? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht habe geführt und der hat mich kaputt gemacht weil ich das unterschätzt habe alter man bin ich ein loser und noch ein Level, ey, warum sind hier die ganzen 6er mann ich verstehe das einfach nicht ich verstehe das nicht was machen die ganzen 6er bei 800 Was? Was? Warum? Bruder, sag mir einfach nur warum. Ich versteh das nicht. Oh shit. Lol. Oh, warum mache ich da am Fireball hin, Alter? Oh mein Gott. Wie viele Schüsse. Naja alles gut kein problem kein ding ich glaube ich versuche hier ein ähm, wie heißt das ein drei kronen sieg oh oh oh oh Junge, oh mich nicht Diese Leben wird geschickt. eine Scheiße von Türe, Alter. War nicht schlechter Damage. Oh, das ist doch kaputt. Das gefällt mir. Oh, wie süß. Ein Minions. Das finde ich jetzt echt süß, Bruder. Ey, der Typ ist echt der Lappen des Jahres. Warum macht er das, Alter? Warum? Ich mir einfach nur, warum machst du das? Oh, da bin ich, oh. Yes. Warum packt man da so einen hin, Alter? Nee. Hier doch irgendwas, ich Game of Ja, gut Game of Thrones. Wo ist gerade Game of Ich Game das war ein Level 6 sicher. Ich hab ein wow, mein Gedächtnis. ein Gedächtnis ist immer wieder ja doch, das war immer ein Level-6er. Der hat aber gespielt wie ein level 0er. Hahaha. Ha, ha. Wie lustig ich bin. Hahaha. Ha, ha. Funny, ha. Oh, oh, oh, shit, Alter. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, Mann. Oh, shit. Krass mein Move geht nicht Junge fuck mich nicht ab Alter was war das denn für eine Kombi oh, Und der Tower ist nicht mal kaputt Und der hat Wow Wow Gutes Spiel Was so Hölle Alter und weil die Türe ist eine richtig brutale Oh, ich hätte mal die Truhe schon mal öffnen können ist eine richtig brutale Kombi, Alter Das tat ja richtig weh, ach, wisst ihr was? Ach, scheiße, ich wollte abbrechen Scheiße! Komm, dann zeig mir drauf was. Ja, oh schüttelt er den Slack weiter. Lil... er rettet es noch. Er hat's noch gerettet. Walking a, a I Komm, dann lassen wir ihn mal. Oh lol, ich überlebe das sogar noch. Nice. Oh Gott. Scheiße, umgelaufen Das ist gerade richtig behindert gelaufen. Oh nee, alter, der, ist so ein der gewinnt das oh mein gott alter ja warum haben die auch solche karten Mann? das sind arena 4 karten oder so Ach, ich schau mal okay, nein, doch nicht ich habe nur geflammt. ich habe nur geflammt. ich bin ein flamer Okay, dann konzentriere ich mich mal etwas besser. Hm. Ah, mein Maus geht nicht. Oh Junge, ich hasse, wenn meine Maus nicht geht. So ein Scheiß. Oh shit. Hm. Push, Aber der Push kommt, hier. der Push der Push kommt. Oh nein. Muss das sein. So viele Karten und du spielst ausgerechnet diese. Oh, und jetzt ist da ein Mini-Packer. Wie ich quasi bin. Was machst du dagegen? Hä? Nicht? Oh, oh, dieser Fireball war so... Na gut, doch, der war es wert, denke ich mal. Ich habe aber schon bessere Fireballs gesehen. Scheiß Flächenschaden, Mann. Das ist für mich ein guter Trick. Was spiele ich denn da, Alter? Das ist dumm. Das macht keinen Sinn, was ich da mache, Alter. Oh, da ist ein Packer, Alter. Ich habe den Packer nicht gesehen, mein Gott. Alter, wieso hat den scheiß Päcker denn nicht gesehen, Mann? Oh, wie mich das aufregt, ey. Na los, mach ein Freiführer. Ich schaff das noch viel. ein Glück, ey. Spiel. Scheiß Mini pack OP Kacke. Okay. ja, ich habe jetzt andere Karten, dann ändere ich einfach mal mein Deck. Hm. Ups. <lacht> Wie viel Schaden macht das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Okay, der drei Mini krankheit der macht fast 400 schaden pro schlag irgendwas tausche ich den aus ha, gegen den goblins okay, ich denke mal so starten wir jetzt mal den kampf mal schauen ob, der De ob das deck so funktioniert Level 7. Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer. Ich sink immer niedriger und die werden immer stärker. Was ist denn das? Shit. Oh nice. So, selbst gefällt mir dort. der mini packer was ich nicht reinhauen das ist krank ist wie der mit scheiß macht <lacht> hey, was ist denn da was ist das? ey die mini packer sind krank und das warum auch ich diese scheiß karte nie benutzt man die überpowert es fahrt oh scheiße ich hätte den kronen vor mitkriegen mittreffen schon Oh egal Alter, Level 7 mindest hat der Junge, das ist brutal. Nein, ich will halt sein Oh mein Gott! Oh mein Gott! hau rein, hau rein! Yo, alter! Alter, easiest Game of my Life! Alter, ist der Minipack OP. Warum wusste ich das nicht, dass er so strong ist? Hätte ich das gewusst, Alter. Level also, 2-Prinz hat der. Ja? Ja, Der mini der ist so strong, Alter, der f*** den hier so easy, ich glaub, das No, lässt sich jetzt in den Fireball rein. Alter, sogar den Prinz f*** der easy. Oh what the Oh, oh Gott. Das Spiel leider als der Mini-Packer krank. Richtig überpowered die Kacke. Oh, Gott. cool. Richtig überpowered, Alter. Oh, die so oh, Ein Boah, Alter! Brutal! Das ist Brutal, Bruder! Da hat er direkt like, Ich würde auch Waveskripten! Ey, ich würde mich löschen gehen nach diesem... <lacht> I'm not going to Yeah, take it. This is die Bye Bye Combo. Yes, warten. der mini pack war so stark alter was zur hölle der kostet wie viel ich glaube 4 4 elixier für so ein monster ist das hier ja 4 elixier für so ein monster alter wie übertrieben ist das oh, was hat der denn für ein name der lacht mich aus, okay, Digga. Wie du willst. Du willst Stress, Digga. Du bekommst deinen Stress. Oh shit. Oh, mini -Pocker. War der sowas von weg? So was von rück. Süß. Lol, oh, ich baute da so einen scheiß Power hin. Oh, oh shit. 3 Mio Minus Okay, so jetzt lasse ich erstmal hier das Elixier auf Land, damit ich auch eine Kombo starten kann. Nicht immer so leichter angucken. No, danke schön, Bruder. Danke schön. Danke schön. Danke dir, Bye-bye, dann was ist da gut tun? das war dumm, der Faber war richtig fape oh, der hat hier sich auch nicht gegessen ja, der warum oh, machen wir richtig druck? Nein, danke. Was, oh, da hat ein Schweinritter, Alter. Der hat ein Schweinerritter. Bruder, was ist los? Da hat ein Schweinerritter. Hey, okay, das ist etwas... Das ah, okay. Jetzt What is a mini-packer, when it's a Gehen wir nicht auf die Eier, Junge. noch ein Feuerball. mein Feuerball. Mir mein Feuerball, Alter, Junge. Mach nicht so. Mir Mana, Mir Mana, Mir Mana. Ja Das Spiel. Mensch, Mensch, Mensch, macht er mir Herz und Schmerz und Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Mini-Packer ist krank. Ein Daumen nach oben ist angebracht. Wenn nicht, breche ich euch den Daumen. Ansonsten haut rein, Ciao, bis zum nächsten Mal.